Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und jetzt kommt noch ein Tipp, wie Sie die Stärken in Ihrer Beziehung im Blick behalten können. Frau Professor Samantha Joel von der Universität Toronto hat eine Serie von Untersuchungen durchgeführt und kam dadurch zur folgenden Erkenntnis. Wenn ein Partner wahrnimmt, dass der andere etwas für einen getan hat, dann entsteht Dankbarkeit bei dieser Person und es stärkt die Bindung der Beziehung. Das wurde auch durch eine Langzeitbeobachtung bestätigt. Na klar, wenn Sie sagen, wenn ich merke, dass mein Partner etwas mir zuliebe getan hat, werde ich dafür dankbar sein und ich werde dann auch gerne weiterhin bei ihm oder ihr bleiben wollen. Stimmt, das ist klar. Und dafür bräuchte es auch kein Experiment. Der wichtige Punkt in dieser Untersuchung ist tatsächlich der Faktor Wahrnehmen. Es reicht also nicht, dass Ihr Partner etwas für Sie tut oder Sie für ihn. Nur wenn es wahrgenommen wird, führt es zur Dankbarkeit und die Bereitschaft zur Langzeitbindung. Leider geht man intuitiv davon aus, wenn mein Partner sich für mich einsetzen würde, etwas für mich täte oder, oder einfach nur nett ist, würde ich es selbstverständlich wahrnehmen. In meiner langjährigen Erfahrung mit Paaren habe ich beobachtet, dass dies mitnichten tatsächlich so automatisch abläuft, wie die meisten meinen. Vielmehr verpassen die allermeisten die positiven Bemühungen des Partners. Es kann sein, dass Sie nicht hinsehen, dass Sie eine zweite negative Absicht dahinter vermuten oder es anders interpretieren, als der Geber beabsichtigt hat. Was aber am häufigsten passiert ist folgendes. Ja, man erkennt zwar, das war jetzt nett von meinem Partner, aber dieser Gedanke verfliegt wieder ganz schnell und wird ersetzt mit der Allzeit Bereitschaft auf das nächste negative Handeln des Partners zu reagieren. In anderen Worten, die nette Geste des Partners wird nur flüchtig wahrgenommen, aber kann keine Wirkung im Gehirn entfalten. Das Gefühl der Dankbarkeit kommt nicht auf und es stärkt auch nicht die Bindung an den Partner. Deshalb ist es sinnvoll, die Wahrnehmung von positiven Verhalten des Partners zu schärfen. Dankbarkeit zu spüren, macht einen selbst glücklich. Und wenn man dann noch das Gefühl hat, in dieser Beziehung bin ich genau richtig, dann wird das zu dem Glückszustand, den Sie sich sicherlich erträumt haben, als Sie sich auf Ihren Partner festgelegt haben. Es geht also bei diesem Video nicht darum, dass es Ihrem Partner gut geht, sondern dass es zu Ihrem Vorteil ist, wenn bei Ihnen das Gefühl der Dankbarkeit hochkommt. Und sie spüren können, wie wichtig ihre Partnerwahl war. Klar habe ich auch einen Vorschlag, wie sie ihre Wahrnehmung der positiven Handlungen ihres Partners schärfen können. Täglich eine Minute üben, folgendes herauszufinden. Was war heute ein kleiner schöner Moment in unserer Beziehung? Und die Entdeckung als kurzes Love Graffiti festhalten. Dafür habe ich eine virtuelle Love Graffiti Wand auf couplecoaching.de eingerichtet. Wenn Sie zusätzlich meinen YouTube-Kanal abonnieren, um Ihre Sichtweise auf Ihre Partnerbeziehung ins Positive zu wenden, dann werden Sie bald ein Experte sein im Erkennen, wenn Ihr Partner etwas für Sie tut. Und es wird Ihnen zusätzlich gut tun, dass Sie es auch verinnerlicht haben.